Wir müssen dringend über diese asoziale Lobbyistenpartei CDU sprechen. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, ich habe schon öfter über die CDU berichtet und ihre asozialen Pläne. Im Prinzip hat die CDU in den letzten 15 Jahren ja kaum etwas anderes getan als soziale Vorschläge, beispielsweise der SPD, irgendwie niederzumachen bzw. erst einmal abzulehnen und dann höchstens in geschwächter Form zu akzeptieren. Aber was sich die CDU bereits letzte Woche geleistet hat, ist wirklich das allerletzte. Und ich warne euch schon mal vor, ich werde mich heute so richtig auskotzen. Die CDU möchte, wenn sie denn bei den nächsten Bundestagswahlen wiedergewählt wird, das einheitliche Renteneintrittsalter kippen. So weit, so gut. Das ist ja noch nicht besonders asozial, denn man könnte ja sagen, Mensch, ist doch gar nicht mal so schlecht dann kann ich ja vielleicht sogar früher ohne größere Abschläge in die Rente gehen. Aber das wäre natürlich viel zu sozial und gar nicht CDU-CSU-like. Natürlich will man nicht, dass die Menschen kürzer arbeiten. Nein, nein, man will selbstverständlich, dass die Menschen noch länger arbeiten. Man will also sogenannte Anreize schaffen, damit die Menschen eben entsprechend ihrer steigenden Lebenserwartung auch länger arbeiten. Das klingt vielleicht immer noch nicht besonders asozial und verrückt, aber jetzt kommt's. Die CDU möchte zur gesetzlichen Rente auch einen Kapitalfonds aufbauen. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als die CDU möchte unsere Rente langsam, aber sicher privatisieren. Zusätzlich möchte sie ein Stufenmodell einführen, damit sich das längere Arbeiten lohnt. Also je länger man arbeitet, desto mehr Geld bekommt man. Aber so wie wir die CDU kennen, heißt das mit Sicherheit nicht, dass wenn jetzt jemand 70, 75 Jahre arbeitet nach diesem Modell, dann mehr Rente bekommt. Nein, nein, ganz sicher nicht. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn man dann ein bestimmtes Alter, 70, 75, wie auch immer, erreicht hat, erst dann das bekommt, was man heute schon mit 67 bekäme. Denn anders macht das ja gar keinen Sinn. Keiner wird uns irgendwie Geld schenken wollen, schon gar nicht von dieser Partei. Dieser Vorschlag übt natürlich wahnsinnig viel Druck auf die Arbeitnehmer aus. Denn sie sind ja im Prinzip gezwungen, sich privat zu versichern, wenn sie denn zeitlich in Rente gehen möchten. Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie eben nicht mehr so früh in Rente gehen können wie heute. Und jetzt wird es noch absurder, noch asozialer, noch dreckiger von dieser Partei. Der nächste Vorschlag ist nämlich, dass Geringverdiener, das muss man sich jetzt vorstellen, Geringverdiener sollen doch bitte dazu verpflichtet werden, sich privat abzusichern, privat für die Rente vorzusorgen. Leute, ich weiß nicht, wie man auf so eine asoziale Scheiße kommen kann in seinem Hirn. Ich verstehe es echt nicht. Keine Ahnung, wie man so einen Rotz aus der Rübe pressen kann. Ja, es geht um Menschen, die sowieso schon wenig Geld verdienen. Wir müssen uns überlegen, das Mediangehalt hier in Deutschland beträgt rund 2.500 Euro brutto im Monat. Das heißt, die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung verdient 2.500 Euro brutto oder weniger. Geringverdiener ist man bereits bei rund 2.200 brutto und weniger. Und diese Menschen, die sowieso schon kaum über die Runden kommen und vielleicht gehört ja auch dazu, diese Menschen sollen das bisschen Geld, was sie verdienen, auch noch privat irgendwo reinstecken. Sie sollen noch irgendwelche Versicherungen, Banken und so weiter finanzieren. Das muss man sich mal geben. Die sollen reiche Milliardenkonzerne noch reicher machen mit dem wenigen Gehalt, das sie sowieso schon haben. Die Menschen, die quasi im größten Niedriglohnsektor Europas arbeiten, sollen Banken und Versicherungen finanzieren. Wie asozial ist das denn? Das muss man sich mal wirklich geben im Kopf. Was für eine Scheiße die da produzieren bei der CDU. Wahnsinn. Und diese Menschen, die Geringverdiener sind, die so wenig verdienen, die beziehen ja zum Teil heute schon soziale Hilfen, wie etwa Wohngeld. Wo sollen die bitte noch irgendwie Geld zur Seite legen? In irgendwelchen riskanten Anlagen. Und jetzt wird es noch perverser. Es soll sogar Produkte geben, in denen man automatisch drin landet, wenn man quasi anfängt zu arbeiten, die überhaupt keinen Gewinn garantieren, die absolut auf Spekulation und Aktien und was weiß ich was setzen. Ja, wenn man dem nicht widerspricht oder sich um irgendwas anderes kümmert, landet man dann in dem Topf. So eine Scheiße muss man sich erstmal geben und das für Geringverdiener. Wie gesagt, das sind Menschen, das sind beispielsweise alleinerziehende Mütter und Väter, die sowieso schon wenig Geld eben verdienen und deswegen Geringverdiener sind. Meistens sind Geringverdiener Frauen, also das heißt, die werden noch mehr darunter leiden, wenn sie dann Geld abgeben müssen. Das heißt zwar in diesem Papier, beziehungsweise von, bei der CDU, naja, da muss ja der Arbeitgeber dann auch ein großes Stück dieser Beteiligung oder dieser Versicherung tragen. Aber was soll die Scheiße? Das ist mein Geld, das ich verdiene. Das kann doch nicht sein, dass das dann rausgehauen wird, wirklich um... Banken und Versicherungen zu finanzieren, die sowieso schon in Milliarden schwimmen. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja bereits ein Video zur Rente gemacht, zu den privaten Versicherungen, die es da so gibt, zu diesen Möglichkeiten, die es gibt, sich zu versichern. Und wir wissen alle, Riester ist ein Scheißdreck. Die betriebliche Vorsorge, die betriebliche Altersvorsorge ist zum Teil auch absoluter Mist. Das habe ich euch auch schon erzählt. Da bekommt man teilweise auch weniger raus, als das, was man eingezahlt hat. Und zu diesem Bullshit... Will man im Prinzip fast die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung verpflichten und kommt mir jetzt bitte nicht mit, ja, aber man kann doch mal 50 Euro weglegen im Monat und da gibt es doch tolle Fonds und was weiß ich, ähm, wo man investieren kann. Und die haben ja schon gezeigt, dass die in den letzten 20 Jahren um so und so viel Prozent gestiegen sind. Das ist mir scheißegal. Es gibt keine Sicherheit in solchen Fällen, in solchen Konstrukten. Niemand keine Versicherung, keine Bank hat das Wohlergehen des Staates bzw. der Bevölkerung im Sinn. Privaten Unternehmen geht es lediglich darum, Gewinne zu machen. Und wenn du dann von dieser Bank, Versicherung, wie auch immer, in der Rente dann 300, 400 Euro im Monat dazu bekommst, dann ist denen scheißegal, ob du dann davon leben kannst, was du dann extra bekommst oder nicht. Das ist denen scheißegal. Die haben ihren Gewinn gemacht. Und was dann passieren könnte, im allerschlimmsten Fall ist, diese Menschen zahlen 30, 40 Jahre lang ein, kriegen kaum was raus und sind dann immer noch arme Schlucker und müssen dann, nachdem sie quasi Banken und Versicherungen finanziert haben, müssen dann den Staat anpumpen und dann wieder irgendwas beantragen. Grundrente, Wohngeld, Hartz IV, was auch immer. Wo ich mir dann denke, Leute, überlegt ihr mal, was, was ihr für eine Scheiße da produziert. Ihr macht Arme Leute noch ärmer, reiche Leute noch reicher. Aber das ist ja auch typisch für diese Partei, das ist ja auch typisch für die CDU. Die kennt ja auch nichts anderes. Die kennt ja nur Privatisierung, die, die kennt auch nur Stillstand, ja, statt sich zu überlegen, Mensch, wie könnten wir denn die Rente reformieren? Wir haben 15 Jahre lang jetzt Zeit gehabt. 15 Jahre lang sitzt diese Tante da oben auf dem Thron. Und das ist die Scheiße, die sie dann am Ende präsentieren können. Das ist der große Wurf. Das hätte ich auch machen können, sagen können, Leute, versichert euch mal privat. Dafür braucht es keine intelligenten Menschen, die da irgendwo sitzen und gut Geld verdienen. Das ist alles, was nach 15 Jahren rauskommt, dass man bei der nächsten Wahl dann irgendwann sagt, ja, so, sorry, Leute, müsst ihr euch ja privat versichern, wenn ihr nicht äh, Flaschen sam sammeln gehen wollt. Und was ich ja am Ende noch perverser finde, ist ja, dass dieser Vorschlag, sich privat abzusichern, von Menschen kommt, die Monat für Monat von Steuergeldern leben, von unserem Geld leben. Die erhöhen sich quasi auch jedes Jahr. Ihre Gehälter beziehen, wenn sie im Bundestag sitzen, das Vier-Fünffache des Mediangehalts. Das muss man sich mal geben. Diese Leute sind komplett abgesichert. Im, im Prinzip, wenn ihr es so wollt, leben diese Leute von Sozialismus pur. Ja, die, die, die erwirtschaften nichts, die bedienen sich einfach an dem Geld anderer, und erzählen euch dann aber, die ihr kaum über die Runden kommt, weil ihr irgendwie Mindestlohn bekommt, beziehungsweise Niedriglohn, dass ihr euch doch bitte später privat absichern sollt. Denn sonst, was weiß ich, landet ihr auf der Straße oder müsst halt noch irgendwelche sozialen Hilfen beantragen, wenn es die dann überhaupt noch gibt. Und das ist wirklich der Höhepunkt dieser perversen, asozialen Scheiße. Dass da Leute sitzen die später eine fette Rente bzw. Pension bekommen, die genau wissen, dass sie das überhaupt nicht betrifft, die natürlich jeden Monat locker Geld machen können bzw. Geld locker machen können, um das in irgendwelche Aktienfonds oder sonst wo reinzustecken und vielleicht noch ein bisschen Gewinn zu machen. Das sind andere Welten, in denen diese Leute leben, wollen aber der Hälfte der Bevölkerung vorschreiben, wie sie zu leben hat und doch bitte dann alles privat abgesichert sein soll. Und was hat uns die Privatisierung in anderen Gebieten schon alles gebracht? Mein Gott, sie macht uns kaputt, sie macht unsere Gesellschaft kaputt. Schaut euch beispielsweise den Wohnungsmarkt an. Da muss es Mietendeckel geben, da muss es irgendwelche Beschränkungen geben, dass die Leute überhaupt noch ihre Miete bezahlen können, weil sonst die Leute da draußen für ihre Wohnungen und für ihren Wohnraum ähm, verlangen können, was sie wollen. Ja? Das ist Privatisierung. Und die Privatisierung hat auch dafür gesorgt, dass wir nur noch rund ein Drittel der Sozialwohnungen haben, die wir 1990 hatten. Was eine private Krankenversicherung beispielsweise bedeutet, seht ihr in den USA. Da verrecken die Menschen auf der Straße im Prinzip, weil sie keine Krankenversicherung haben, weil sie sich nicht leisten können. Und im Prinzip ist es mit der Rente genauso. Man könnte sich ja gemeinschaftlich absichern, so wie man das eben auch bei den gesetzlichen Krankenkassen machen kann. Man kann sich überlegen, wie man diese Rente, die heute existiert, irgendwie aufpeppen kann, ja, irgendwie verbessern kann, gucken kann, dass die Menschen sicher ihr Geld, wenn sie dann fertig sind mit der Arbeitswelt, erhalten und nicht auf irgendwelche Spekulationen angewiesen sind. Und das ist halt wirklich absolut asozial, was die Politik da abzieht, was diese Partei mal wieder abzieht. Wirklich das Asozialste, was man machen kann, dass man den Menschen sagt, ja, ihr müsst jetzt noch länger arbeiten, obwohl wir doch gerade sehen, dass diese verdammte Erwerbsarbeit und dass diese Abhängigkeit von der Arbeit ein Ende hat, es geht so nicht weiter. Und genau in dieser Krisenzeit kommen sie mit so einer Scheiße, dass sie den Leuten erzählen, ja, wir bringen noch mehr Unsicherheit in euer Leben rein. Statt euch Sicherheit zu bieten, die ihr gerade jetzt massiv benötigt, scheißen wir euch auf den Kopf und sagen, kümmert euch doch um alles selbst im Prinzip. Genauso wie man es gerne auch in den USA macht, quasi im Mutterland äh, des Kapitalismus. Kümmert euch alle äh, um euch selbst, irgendwie privat. Und wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr absolute Loser. Und genau das will ich nicht in diesem Land haben. Wir haben einen Sozialstaat, wir haben eine gute soziale Absicherung. Noch, da kann es nicht sein, dass diese verdammte... Dreckspartei kommt und alles zerstören will, was hier aufgebaut wurde, über Jahrzehnte. Und es ist immer schlimmer geworden in den letzten Jahrzehnten. Beispielsweise sind auch die Tarifbindungen sowas von zurückgegangen und natürlich ist dann ein riesen Niedriglohnsektor entstanden. Die Leute verdienen so wenig, beziehungsweise haben vom Reallohn so wenig, gerade jetzt auch in der Krisenzeit ist dieser natürlich wieder gesunken. Das ist doch logisch, wenn die Leute sowieso schon brutto weniger verdienen. Verdienen sie natürlich dann auch am Ende netto weniger und das Ganze ist weniger wert. Es ist Wahnsinn, wie man, wie gesagt, in so einer Krisenzeit auf so eine asoziale Scheiße kommen kann. Und im Prinzip haben die Leute ja recht, wenn sie sagen, Sozialismus für die Reichen, Kapitalismus für die Armen. Gerade bei der Politik, gerade bei den Politikern, wie gesagt, die von unseren Steuergeldern leben. Dabei gibt es ja da draußen eine Lösung, eine mögliche Lösung. Da draußen wird viel, viel geredet und diskutiert über das bedingungslose Grundeinkommen. Und das wäre doch genau jetzt in dieser Krisenzeit der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Auch wenn das vielleicht nur erst einmal quasi die Corona-Krise lang ausgezahlt wird oder implementiert wird, wie auch immer. Das ist tatsächlich ein Schritt in die neue Richtung, quasi ja wegweisend. Das kann uns wirklich aus dieser Abhängigkeit von Arbeit rausholen. Wir sehen doch jetzt, es gibt sowieso viel zu viele dämliche Jobs da draußen, die kein Mensch braucht. ja. Und jetzt will man, dass die Leute noch länger in diesen beschissenen Jobs arbeiten. W was soll der Mist? Wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen, damit die Menschen endlich Sicherheit haben und nicht irgendwelche Aktienpakete, damit die Menschen dann nach 30, 40 Jahren Arbeit feststellen, ja scheiße, ich habe trotzdem nicht genug zum Leben. Und nur wenn man so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen einführt, dann kann man tatsächlich darüber diskutieren und sagen, okay, das Renteneintrittsalter spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr, denn jeder ist im Prinzip abgesichert durch dieses bedingungslose Grundeinkommen. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, was zu essen und so weiter. Und wer sich dann in den letzten 30, 40 oder wie viel Jahren auch immer etwas dazu verdient hat, kann selbstverständlich dann von diesem Geld auch privat vorsorgen und etwas zur Seite legen. Da kann man dann so experimentierfreudig sein, wie man möchte, weil man weiß, dass man sonst abgesichert ist. Und genau das schafft Sicherheit. Und das führt natürlich auch dazu, wenn die Menschen sich sicher fühlen, wenn die Menschen tatsächlich was von ihrem, ihrer geleisteten Arbeit und von ihrem Geld haben, dann geben sie es natürlich auch gerne aus, dann geben sie natürlich mehr davon aus, wenn sie mehr davon haben. Ist doch logisch. Und Leute, ich verstehe echt nicht, wie man so eine asoziale Partei wählen kann, wie quasi ein Drittel dieser Bevölkerung diese Partei wählen kann. Ich check's nicht, ich verstehe es echt nicht. Diese konservative Politik ist für Arsch. Wir brauchen Bewegung, wir brauchen radikale Ideen, ja? wir können auch andere Parteien wählen. Dieses Land hat so ein riesiges Parteiensystem, es gibt so viele Parteien. Wählt doch was anderes. Man muss dafür keine Nazis wählen, ja? um Protest zu zeigen. Man kann auch beispielsweise Bündnis Grundeinkommen wählen, man kann auch beispielsweise die Partei wählen, man kann auch von mir aus die Tierschutzpartei wählen, man kann sich zusammentun und wirklich der Regierung einen Denkzettel verpassen. Aber diese asoziale, konservative Politik, die kennt ja nichts anderes außer eben konservieren, Macht erhalten. Ja? So wenig Veränderungen wie möglich, das ist das Motto. Je weniger verändert wird, desto weniger muss irgendwo irgendjemand Macht abgeben und Geld verlieren. Darum geht's. das ist alles, worum es geht. Wir könnten schon so viel weiter sein. Es wird jetzt rumgeheult, dass Deutschland irgendwie dritte Weltland ist, wenn es um Digitalisierung geht, dass die Schulen irgendwie nicht digitalisiert sind. Und natürlich fehlt es uns an so vielen Dingen, wenn wir da eine Politik haben, 10, 20, 30 Jahre lang, die absolut nichts bewegt. Und das Krankheit dieser Partei, dieser konservativen Politik ist doch, das sind die Typen, ja, die gesagt haben, 40 Stunden Woche geht gar nicht. Geht Deutschland unter, geht die Wirtschaft unter. Das sind die gleichen Typen, die gesagt haben, äh, weniger als 40 Stunden arbeiten die Woche, oh mein Gott, Wirtschaft ist tot, Deutschland ist erledigt. Ja. Das sind die gleichen Leute, die auch gesagt haben, was Mindestlohn geht in Deutschland überhaupt nicht. Geht in vielen anderen entwickelten Ländern dieser Welt natürlich. Aber Deutschland ist da eine Riesenausnahme. Wenn das kommt, wenn der Mindestlohn kommt, dann ist hier. Alles kaputt, ja, das ist wie Zweiter Weltkrieg, ja. Das, das hat man alles so irgendwie ähm, aufgeblasen, Noch damals, wenn ihr euch daran erinnern könnt, als es um, dieses Mindest, um diesen Mindestlohn ging. Wir werden von dieser Politik von Tag zu Tag nur verarscht. Und da frage ich mich halt echt, wer wählt diese Scheiße eigentlich noch? Wählt doch irgendwas anderes. Mein Gott, da gibt es so viele Parteien. Wählt doch irgendwas Anständiges. Guckt doch beispielsweise, welche Parteien haben sich das bedingungslose Grundeinkommen auf die Fahne geschrieben. Oder diskutieren zumindest darüber, die sagen, okay, das ist vielleicht doch eine Option für die Zukunft. Interessiert euch dafür, wählt diese Parteien. Aber wählt bitte nicht mehr jahrzehntelangen Stillstand. Ich halte das echt kaum noch aus. Ich will da raus, ich will diesen Stillstand nicht mehr und vielleicht sehen wir dann irgendwann, dass sich in diesem Land tatsächlich was bewegt und dass uns nicht alle anderen Länder irgendwie links und rechts überholen. So, genug gekotzt, ich bin wirklich total geladen und vielleicht merkt ihr es auch schon an meiner Stimme, ich... Ich bin wütend, ich bin wütend auf diese asoziale Politik, die so viel verspricht, die so viele Versprechen gemacht hat in dieser Legit Legislaturperiode auch und die die meisten Versprechen überhaupt nicht einhalten konnte. Ich sag nur, wie gesagt, Digitalisierung, ähm, Breitbandausbau, wow. Und jetzt meine Frage an euch, habt ihr das überhaupt mitbekommen, was die CDU da asoziales mal wieder vorgeschlagen hat? Und was sagt ihr zu diesem Vorschlag? Möchtet ihr tatsächlich noch länger arbeiten für noch weniger Geld und euch risikofreudig absichern. Wollt ihr das? An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.